Hey, Herr Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem ja, kleinen kurzen Video ja wenn ich mal so die ein oder andere Zielplanung die kriege ich ja manchmal so zur Hand und wenn ich die dann mir so anschaue dann stelle ich sehr häufig fest dass äh, ja die Men oder dass einige Menschen mit ganz ganz falschen Erwartungshaltungen mit ganz falschen Bildern im Kopf ja im Network Marketing starten oder überhaupt eine selbstständige Tätigkeit starten da stehen dann manchmal solche Dinge drauf wie ja Zeitaufwand äh, den man bringen kann pro Woche drei bis fünf Stunden manchmal sind es auch drei bis zehn Stunden und dann ist das Ziel eben nach drei Monaten äh, bereits 5000 Euro oder mehr zu verdienen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht geht, ja, aber ähm, es ist doch ist schon ja, eine, wie soll ich sagen, eine, eine Erwartungshaltung, die man haben kann, aber die er bei den meisten halt einfach nicht zutrifft, ja. Das heißt, wenn die Menschen mit, an Selbstständigkeit denken, dann haben sie immer so die Bilder im Kopf, die man zum Beispiel von der Werbung oder so halt auch vorgegaukelt kriegt, schnelle Autos, große Häuser, äh, dickes Bankkonto und ähm, das ist natürlich auch alles möglich in der Selbstständigkeit, keine Frage, aber ähm, ja, die meisten Menschen, die halt diesen Erfolg haben, und das ist die Kehrseite der ganzen Geschichte, die haben da viele, viele Jahre darauf Hingearbeitet und ähm, ja, was wir halt heute so sehen, ist dann halt immer letzten Endes das Resultat ja bei den Menschen, auch auf Social Media und so weiter, ähm, und aber nicht den Weg dorthin. Ja, und äh, das möchte ich einfach ganz kurz nochmal beleuchten. und Ich habe dazu ähm, auch einen Blogartikel äh, erstellt, weil mir das Thema einfach sehr wichtig ist und da einfach mal ganz ehrlich so beide Seiten äh, ja, äh, gegenüberstellen möchte, sowohl die Vorteile als auch die Nachteile. Ähm, das so by the way findest du auf oliverschirmer.de. Ich verlinke es auch dann nochmal unter dem Video. Ähm, Im Zuge äh, des Blogartikels habe ich dann auf äh, der Seite des Statistischen Bundesamts dann eben halt auch folgende äh, Grafik gefunden, ja, also auf statistikportal.de und das sind die Zahlen von 2019. Da gab es insgesamt 672.609 Gewerbeanmeldungen und fast genauso viele Gewerbeabmeldungen, nämlich 614.248. Klar, Gewerbeabmeldungen gibt es viele Gründe, ja, also Umzug, das Gewerbe zieht von einem Ort zum anderen. Dann gibt es auch, ja, Übergaben, ja, solche Dinge kommen dann natürlich auch mit rein, aber ich habe extra mal nachgeschaut, das kann man auch auf der Seite gut nachlesen, über 400.000 waren halt klassische Gewerbeabmeldungen, das heißt, das Gewerbe, das gibt es dann halt nicht mehr. Und die Gewerbeabmeldung ist halt, ähm, ja, warum meldet jemand ein Gewerbe ab? Klar, es gibt dann Gründe wie Krankheit etc., aber in der Regel ist es doch so, dass, ähm, ja, die Menschen, die dann ihr Gewerbe dann dementsprechend abmelden, ist dann halt häufig so, weil es einfach nicht rentabel mehr ist, ja, weil das äh, Unternehmen oft nicht äh, so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. So, und ähm, daneben seht ihr die Zahl 18.749, ja, ähm, Unternehmensinsolvenzen, also das sind die, die halt zahlungsunfähig sind, ne? so, also so knapp 2,5, äh, 3 Prozent. Und ähm, ja, was will ich damit sagen? Ähm, es ist halt nicht einfach so, dass man mit drei, vier, fünf Stunden, so wie das manchmal in der Werbung oder sonst wo suggeriert wird, äh, den Erfolg eben halt hat, sondern äh, man muss halt eben auch die äh, vielen Jahre sehen, ähm, die die man braucht, um ja, eine Sache einfach ins Laufen zu bringen und ähm, diese 12, 14, 15 Stunden Tage, die da dazugehören, ähm, vielleicht die ersten Jahre, ähm, dann da mal richtig ranklotzen. Und dann äh, aber feststellen, dass man äh, vielleicht gerade mal so viel verdient wie ein, wie ein Angestellter oder, ähm, ja, dass man vielleicht sogar weniger verdient. Und das aber trotzdem in Kauf zu nehmen, weil man eben sein Ziel klar vor Augen hat. Und das muss man halt eben auch sehen. Also man muss bereit sein, auch den Preis zu bezahlen, wenn man an eine Sache glaubt, ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe äh, auf meinem Blog oliverschirmer.de habe ich dazu einen Blogartikel erstellt, wo ich mal die Vor- und die Nachteile einer selbstständigen Tätigkeit gegenüberstelle, weil ich einfach möchte, dass du ja ganz ehrlich mit dir selbst bist und für dich einfach mal überlegst: Mensch, ist eine selbstständige Tätigkeit wie zum Beispiel Network Marketing, ja, ähm, ist das überhaupt das Richtige für mich? Ja, habe ich ähm, ja die, die, die, die richtige Meinung, das richtige Mindset ja zu diesem Thema, ja, damit das Ganze überhaupt erfolgreich werden kann. Gut, also ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, ja, wenn du natürlich was auf jeden Fall möchtest, wenn du mehr willst, wie, ich sag mal, ähm, morgens zur Arbeit gehen, abends dann nach Hause und dann einen Betrag x im Monat verdienen, wenn du, ähm, ja, aus deinem Leben, ich sag mal, was, was Besonderes machen willst, ja, oder was anderes machen willst, ähm, dann wirst du wahrscheinlich um eine selbstständige Tätigkeit nicht drumherum kommen, ja, also nicht wahrscheinlich, sondern das ist, so. ja, wirst du nicht drumherum kommen, ähm, denn du kannst ja einfach mal die Frage stellen, was ist denn die Alternative, ja, also wenn du einen Traum hast, ja, von einem erfolgreichen Leben, wie auch immer du Erfolg für dich definierst, ne, dann ähm, ja, wirst du da keine äh, Alternative haben und dementsprechend gilt es dann halt einfach für sich das Geschäftsmodell zu finden, äh, welches zu dir passt und da kann ich halt jedem einfach nur empfehlen, schaut euch Network Marketing mal an. Wenn du wissen willst, was ich mache und warum, findest du ebenfalls unterhalb des Videos dann ja weitere Informationen. Ja, in diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass ich einen kleinen Impuls geben konnte. Schau doch gerne auch mal auf oliverschirmer.de vorbei, schau dir den Artikel mal im Detail an und ja, würde mich natürlich auch interessieren, wie, wie ihr so das Thema Selbstständigkeit seht, welche Vor-, welche Nachteile ihr seht, welche Erfahrungen ihr in der Selbstständigkeit gemacht habt und ähm, ja, und was mich auch interessieren würde, ob ihr ja mit eurer Selbstständigkeit dann dementsprechend zufrieden seid. Ja, ähm, habe dazu eben auf die, bei diesem Blogartikel auch eine kleine Umfrage gestartet. Keine Sorge, ist alles anonym. Würde mich freuen, wenn äh, ja, ihr da äh, eure Stimme hinterlasst. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt äh, maximalen Erfolg, alles, alles Gute und ja, wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.